Gibt der Emil eigentlich klar verständliche Antworten? Ganz ehrlich jetzt, hast du das bedeutungsvolle Schweigen vom Emil schon jemals falsch verstanden? Hallo, mir taugt's momentan so, es fühlt sich echt gut an. Ich weiß jetzt nicht, was du meinst und ich frage mich, ob ich es überhaupt wissen möchte. Die Politik, Haufer, die Politik. Ja, was soll damit sein? Ja, sag mal, ist dir das nicht aufgefallen? Na, was soll mir denn auffallen So klar und deutlich haben sich die Politiker der gesamten Menschheitsgeschichte noch nicht ausgedrückt, wie sie es heute tun. Ja, von dem Phänomen habe ich schon gehört. Jetzt hat es dich also auch erwischt. Was genau hat mich erwischt? Dass man so in der eigenen Blase gefangen ist, dass man den Bezug zur Realität komplett verloren hat. Also die Welt rundherum negiert und sich seine eigene Realität bastelt. Komm zurück, Jay, bevor du endgültig in die unendlichen Sphären der Realitätsverweigerung abdriftest und auf immer und ewig verloren bist und dich keiner mehr retten kann. Na komm, jetzt übertreib nicht so. Oh ja ne, Die machen mir halt nur Sorgen um dich. Ja, die machen mir eher Sorgen um dich. Erlebst du das nicht auch so, dass Politikerantworten in Zeiten der multiplen Krisen so klar und deutlich formuliert sind wie noch nie zuvor? Na, weil sie das nicht sind. Okay, dann gehen wir jetzt in die Praxis. Sozusagen in die politische Realität. Wenn du meinst, Frage. Welche Maßnahmen gegen die Klimakatastrophe werden sofort ergriffen? Antwort! Badam. Alles klar? Was? Äh, was? Geht schon, nächste Frage. Haben wir in Österreich ein strukturelles Korruptionsproblem? Ba ba ba bam bam, ba da bam. da da da da da da da da bam. da da da da da da da da da da da Sechst, es ist tatsächlich vollkommen wurscht, was du fragst. Die Antwort ist immer klar und eindeutig. Tja, jetzt sag ich dir was. dem Men hoi, äbte Men nie hoi, mögte Men hoi, beten. Überleg dir das, dann wirst du sehen, es ist richtig. Joä. Toi, toi, toi.